Hallo Leute, willkommen hier im Kreativ Valley. Heute zeige ich euch mal, wie das so mit unserem Geocache geht. Also von der Idee bis zum fertigen Produkt. Und also, wollen wir mal schauen. So, es beginnt ja meistens, wenn der liebe Wolfgang oder auch Wolle D. eine Idee hat. Ah. Da fällt mir doch was ein lange schon kein geocache mehr gelegt es wird mal wieder zeit und ich könnte mir da auch schon was vorstellen wie macht man das anders? aber ich habe da ja jemanden wolle die besteht ja eigentlich aus mehreren personen die immer einen gewissen teil übernehmen und jetzt werde ich mal den einen Teil anrufen. So. Oh, ich kann jetzt nicht, ich muss weg da ist ein neuer Cache rausgekommen. <lacht> so, dann wollen wir doch mal gucken, wo haben wir ihn denn? müssen sehen, da kommt doch jetzt bestimmt wieder irgendein so dicke Ding. Wenn wir gleich haben. Hallo Wolfgang. Ja, ich bin's, klar. Du hast eine Idee. Für ein Geocache. Ja. Ach, du hast da mal was gesehen? Und das möchte ich, dann müsstest du jetzt auch haben. Ja, gut. Ja, dann musst du mir mal ungefähr erklären wie du es haben möchtest. Oder wie die Funktion gewesen ist. Gibt es da zufällig im Internet irgendwo ein YouTube-Video oder so, wo ich mal reingucken kann? Nee, gibt es nicht. Gibt es nicht. Hm. Gut, also dann erklär mir mal. Also du hast gesehen, das war ein Häuschen. So, wie groß? So wie ein Schuhkarton ungefähr. Gut, ja. Das sah aus wie ein Häuschen, ja. Und, und wenn man denn, was, was, ja, wenn man denn also. ach so da konntest du da vorne so eine, eine Tür aufmachen oder so. Und wenn du die Tür aufgemacht hast, ist was passiert? Ach, das ist explodiertes Haus. Wie, so mit Feuer? Ah ne, ist auseinander geflogen. Auseinander geflogen, ja gut. Äh, aha. Und jetzt möchtest du, dass ich... Ja, natürlich, klar. Ich, ich... Gut, das dauert aber einen Moment. Jetzt muss ich mich erstmal hinsetzen und überlegen, ob ich sowas bauen kann. Ich melde mich wieder bei dir. Alles klar. Ja, gut. Tschüss. Mach's gut. Ein Haus, was explodieren kann. Groß wie ein Schuhkarton. Hm. Na, dann muss ich mir am besten erstmal meinen mein, mein Zeichenblock holen und dann muss ich mir überlegen, wie das funktioniert. Also, die Wände fliegen weg, das Dach fliegt weg, wenn man die Tür aufmacht. Also brauche ich eine Mechanik, die sozusagen die Wände und das Dach, was nicht richtig fest ist, oder das muss ja nur so miteinander gesteckt sein. Und wie denn hochschmeißen, hochfliegen lassen, lassen. Was kann man denn da nehmen? Ich hab' die Idee. Hier ist das, worum es geht: groß wie ein Schuhkarton und sieht aus wie ein Haus. Und ob der liebe Dirk noch etwas dazu erzählen kann, das werden wir gleich sehen. Hallo Dirk! Hallo, grüß dich! Vielleicht kannst du uns ja was darüber erzählen das sieht ja ganz toll aus dein häuschen ja wie gesagt also ich habe mich da immer hingesetzt und habe da bestimmt fast erstmal eine woche bloß drüber nachgegrübelt ich habe also gedacht mensch er sagt ja das muss auseinanderfallen oder hochfliegen oder weg und alles relativ schnell und war dann halt bei der idee gewesen wenn man etwas mit einer man muss es ja irgendwie erstmal in bewegung setzen und was bewegt sich von alleine am besten mal drauf gekommen, eine Mauserfalle, weil das ja wie eine Feder ist. Die Feder kann man spannen und wenn die Maus drauf draufkommt, dann löst es ja aus und wenn ich statt der Maus diese Feder jetzt durch einen Mechanismus mit der Tür vorne verbunden auslösen würde, würde die Feder sich bewegen, die Feder macht sozusagen wieder irgendwas anderes bewegen und das schmeißt zum Schluss durch den Schwung das ganze Haus sozusagen, oder also die Außenwände, des Dach in die Luft und dann war der Gedanke schon mal geboren, jetzt war es eben bloß noch, das ist das, das umsetzen? Weil ich hatte ja keinen Bauplan, ich habe keine Idee, ich konnte es so abgucken. Ich musste alles anfangen. Also habe ich angefangen, ich habe eine Grundplatte gebaut, wo das Haus groß werden soll. Ich habe vorne eine Vorderfront gebaut, das Haus von vorne, wo das Türchen drin ist. Mhm. So, und dann habe ich mir die Mäusefallen gekauft ja. und habe die so reingeschraubt und festgemacht. Und da habe ich auch dann über Wippen, was, dass, dass, die, dass die Mäusefalle, wenn sie also ausgelöst wird, auf die Wippe raufhaut. Und die Wippe sollte sozusagen dann die Wände hochschmeißen. Ja? Aber, Ganz schnell festgestellt, eine Mausefalle ist zwar so, mein man zwischen hat, tut ganz schön weh, ist ganz schön Kraft hinter, aber mhm. die Wände waren doch, obwohl sie recht leicht waren, immer noch zu schwer für die Mausefalle. Also, ja, ja. kurz überlegt, was gibt es noch? TNT. Wow. Ja, das wäre das, wär das letzte gewesen, hätte nicht funktioniert, dann hätte es wahrscheinlich Luft gesprengt alles, aber nein, ich habe ja nicht aufgegeben. Ich habe ja immer okay. lange überlegt dann habe ich gedacht, okay, probierst du das nächste größere aus, die ist größere, keine Mausefalle, sind Rattenfallen. Und da musst du ah. aufpassen, da ist Kraft hinter. Wenn du da mit deinem Finger zwischen kommst, die wäre nicht nur blau, das tut eine Menge, eine ganze Welt tut das weh. Das glaube ich. Das ist gefährlich. Also habe ich das Ganze normal konstruiert, habe also die Feder von dieser Rattenfalle verwendet. Das Prinzip an sich schon, das gleiche nochmal. Mhm. Das war eine ganze Menge Anpassarbeit, bis das ja. alles genau ganz leichtläufig ist, dass alles schön locker sitzt, dass man alles zusammenstecken konnte, auch jemand anderes sozusagen einfach nach einer sinngemäß es wieder zusammenbauen kann, wenn das dann ausgelöst war. Ja, und so ist dann über, ich glaube, drei Wochen, vier Wochen hinweg, ist das dann also zwischen den Gedanken ausprobieren, nochmal ausprobieren, nochmal umbauen, bis es dann zum Schluss sozusagen äh, fertig war, dass es das an sich die Funktion da war. Ja, ja, ja dann wie gesagt, dann habe ich das alles so weit zusammengebaut mhm. und äh, angepasst, musste alles recht gleichläufig sein und zum Schluss war die Funktion, man kann vorne Tür anfassen, man kann sie öffnen. Mhm. Dieses Öffnen ja. löst die Rattenfalle, die Feder der Rattenfalle aus. Die haut auf Wippen, die Wippen klemmen unter die Wände, unter den Wänden oh, oh. und dann fliegt sozusagen alles durch die Übertragung der Energie nach oben weg. Nicht hoch, aber schön auseinander. Es verfällt wie ein Kartenhaus, wenn ich eine Karte rausziehe. Es fällt einfach, springt so, ich würde sagen, 10 cm hoch, 5 cm hoch und fällt also allen Teilen auseinander. So, ist, mal angucken. Das ist doch meine Idee. Lass uns doch mal hingehen. Das sind ist ja hier. Okay. Und dann gucken wir es dann einfach mal an. Kommt ihr mit? Ja. Okay. Yo. So, Jamie, ja, hier sind wir. ne? Also nach vielen Bauen und Plastiken und Planen. Sieht gut aus. Ist das dabei rausgekommen. Aha. Bei der äußeren Gestaltung hatte Wolle nur gesagt, der Wunsch wäre, dass es nicht ganz so auffällig ist. Ja. Wir haben es so ein bisschen in alten Grün, bisschen gar nicht gemacht, dass das Haus ein bisschen älter aussieht. Ich habe so ein bisschen versucht Ja. Wie gesagt, man muss es mal ausprobieren. Oh ja. Ich gehe ich, mal ein Stück zurück. Ist vielleicht besser, ja, genau. So. Ja, und das ist der so Trick dabei. Der Geocacher, der es gefunden hat, kommt und denkt dann, okay, wie komme ich jetzt da ran? Ist ja vielleicht auch neugierig. Ja. Hinter die Tür, welcher Tanz hier? Passiert das, was wir gedacht haben. Es fällt alles auseinander. Wow! Toll. Und das ist dieser Knall-Effekt. Beim das Geocaching das. ist es ja meistens so, dass man also irgendeinen kleinen Preis oder einen Hinweis bekommt. Genau. Der ist ja natürlich im Haus versteckt. Super. Und wenn die Geocacher alle korrekt sind, sind sie so nett und bauen alles wieder so zusammen. Das macht ja auch. Das Steckt schon, oder? Doch. Genau, weil der Spaß dabei ist ja, dass der nächste, der kommt, sich auch erschreckt. Genau. So also, du auch hier, ne? Immer ordentlich zusammenbauen, ne? Alles klar. Super gemacht, Dirk. Dankeschön. War eben viel Arbeit, aber es hat auch Spaß gemacht. Das ist einfach. glaube ich. Für mich war es so ein bisschen die Herausforderung. Wie funktioniert das? Okay, Leute. Also, schaltet wieder ein. Hier im Kreativ Valley. Und viel Spaß mit den Caches von uns. Von WolleD und von Dirk und von Sascha und von allen. Also, weiter cashen. Tschüss. Ciao.